Hallo, der Koran erzählt von Maria. Friede sei mit ihr. Und das finde ich ganz erstaunlich, dass sie nicht nur im Christentum, sondern auch im Islam wichtig ist. Sie hat dort eine besondere Rolle, weil sie die Mutter des Propheten Jesus ist. Maria ist die einzige Frau, die im Koran namentlich genannt wird. Für Muslimische ist Maria ein Vorbild an Tugendhaftigkeit und Rechtschaffenheit. Im Koran ist eine ganze Suche nach ihr benannt, die Suche Mariam. Und eine weitere Suche ist nach der Familie ihres Vaters genannt. Es wird berichtet, dass Maria im Tempel aufwuchs. Denn Gott hatte sie dafür vorherbestimmt, dass Maria den Propheten Jesus als Jungfrau zur Welt bringen sollte. Verschiedene Wunder werden im Koran über sie erzählt. Ich finde am erstaunlichsten, dass der Prophet Mohammed sie zu den besten Frauen der Leute des Paradieses zählt. Vier Frauen werden genannt. Maria ist die einzige Prophetenmutter, der diese Stellung zukommt. Das muss man sich ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen. Im Koran in Sure 66 steht über Maria, sie hielt die Worte ihres Herrn und seine Bücher für wahr und gehörte zu den aller demütig Ergebenen. Sie war also eine rechtschaffende Dienerin Gottes. Die Ankündigung der Geburt des Propheten Jesus liest sich dann im Koran in Sure 3 so. Die Engel sagten, O Maria! Allah verkündet dir ein Wort von ihm, dessen Name Al-Masih Isa, also Jesus, der Sohn Marians ist, angesehen im Diesseits und Jenseits und einer der Gott nahegestellten. Und er wird in der Wiege zu den Menschen sprechen und im Mannesalter einer der Rechtschaffenen sein. Maria empfing Jesus, indem Allah ihr von seinem Geist einhauchte. Ganz ähnlich wie bei uns. Mich beeindruckt, dass diese Geschichte von Jesus dazu führt, dass Maria diese ganz besondere Stellung auch im Islam hat. Rechtschaffend. Eine der vornehmsten Frauen im Paradies. Von Gott ausgewählt. Maria und Jesus sind zwei wichtige Verbindungslinien zwischen Christentum und Islam. Was für ein schöner Gedanke. Lasst uns durch das große Glück, das wir mit dem Erreichen dieser gesegneten Nacht der Vergebung erfahren, ein Gebet zu unserem allmächtigen Schöpfer senden. Auf das unsere Familien, unser Land, die gesamte Menschheit und wir selbst in Einklang mit uns selbst und in Frieden sein mögen. Dass die in unzähligen Gebieten dieser Erde vergossenen Tränen und das Blut versiegen mögen. Dass Gott uns vor allem Unglück und Übel beschützen möge. Dass Gott uns mit Frieden segne und sämtlichen Zank und Streit beende. Amen.